Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video und in diesem Video zeige ich dir die sieben Schritte für die jobcrafting Methode. Diese Methode lehnt sich an die sehr bekannte Methode das Lebensrad bzw. auf Englisch Wheel of Life an, falls du das schon mal gehört hast. Ich erkläre dir, für wen das Video ist, was du davon hast, gehe auf die sieben Schritte ein, damit du die durchführen kannst und ziehe ein Fazit und lasse dir noch einen Bonustipp da. Also legen wir los. Für wen ist diese Methode. Ganz einfach für alle, die irgendwie mal den Reset-Knopf für ihre berufliche Situation ähm, drücken wollen und nicht wirklich viel Zeit haben und das einfach mal schnell in zehn Minuten erledigen wollen. Für die ist diese jobcrafting methode perfekt. Wer auch noch von dieser Methode profitiert, sind alle Menschen, die mal wieder frischen Wind in ihren alten Job bringen wollen. Zum Beispiel, weil Kündigung gerade keine Möglichkeit ist oder einfach weil sie das Gefühl haben, dass sie sich langweilen oder irgendwie feststecken. Und als drittes ist diese Methode auch super geeignet für alle Menschen, die sich orientierungslos fühlen, was ihre berufliche Situation angeht und einfach mal kurz innehalten wollen, um vielleicht herauszufinden, wie es denn für sie weitergehen soll. So, wenn du jetzt zu diesen Personen gehörst, zu einer Gruppe davon, dann hör weiter zu. Ich erzähle dir nämlich, was du davon hast, wenn du diese Methode anwendest. Und zwar machst du eine Bestandsaufnahme, das heißt, wo stehst du eigentlich gerade in deinem Job? Dann machst du einen Realitätsabgleich. Ist deine Situation wirklich so schlimm, wie du es findest, schlimmer oder aber vielleicht sogar besser? Du verschaffst dir einen Überblick über die ähm, großen Baustellen, die es gerade in deiner beruflichen Situation gibt und außerdem gleichzeitig ähm, schaffst du eine Priorisierung. Das heißt, es fällt dir sehr leicht zu entscheiden, wo du denn als nächstes anfangen wirst. Was ist dein Startpunkt, um an deiner beruflichen Situation etwas zu verändern? Auf Englisch heißt das Next Action ähm, aus der bekannten Getting Things Done Methode von David Allen. Um, klingt immer besser, finde ich. Das ist so Next Action, Klappe die nächste. Also wie kommst du deinem Ziel ein Stück näher, indem du genau eine Handlung machst? So, bevor wir loslegen können, sage ich dir noch, was du brauchst. Vielleicht musst du noch mal kurz aufstehen und ein paar Dinge holen. Dafür das Erste, was du brauchst, du musst wissen, wo der Pauseknopf ist und den auch bedienen können. Das heißt, du brauchst ein Blatt Papier, einen Stift eventuell die Vorlage, die äh, ich dir erstellt habe und unter dem Video verlinkt habe, kannst du dir einfach runterladen, ist ein PDF, dann sieht das Ganze auch noch schön aus und macht gleich viel mehr Spaß beim Mitmachen. Und du brauchst ungefähr 10 Minuten Zeit. Ich will noch mal, noch mal kurz darauf eingehen, weil es mir sehr wichtig ist, was du davon hast, wenn du jetzt wirklich mitmachst. Wenn du mitmachst und zehn Minuten dir Zeit nimmst, dann weißt du, in welchem Bereich auf deiner Arbeit deine größte Baustelle liegt und hast damit direkt einen Ansatzpunkt wo du Verbesserungen für dein Leben hinbringen kannst. Und zwar richtig schnell. Also 10 Minuten und du weißt mindestens eine Sache, wo du anfangen kannst, damit es dir im Job besser geht. Außerdem wirst du dir ein Ziel gesetzt haben, ein ganz konkretes Ziel. Und hast einen Plan, wie du in den nächsten 72 Stunden diesem Ziel näher kommst. Also, ich hoffe, das hört sich gut an. Und dann legen wir jetzt los. Schritt Null würde ich mal sagen, wenn du dir die Vorlage nicht runtergeladen hast, weil du keinen Drucker zu Hause hast oder Papier sparen möchtest, was auch immer der Grund ist, dann musst du, bevor du mit Schritt 1 anfangen kannst, einmal auf dein Blatt Papier einen großen Kreis malen und den in fünf Kuchenstücke unterteilen. Denn diese fünf Kuchenstücke werden die fünf Elemente des Jobcraftings repräsentieren. Das nur nochmal zur Wiederholung sind deine Aufgaben, deine Beziehungen, deine Einstellung zur Arbeit, dein Wohlbefinden und deine Fähigkeiten. Das sind die fünf Bereiche des Jobcraftings, um die wir uns heute kümmern werden. Wenn du diesen Kreis gemalt hast oder die Vorlage liegen hast, vor dir liegen hast, dann legen wir los. Schritt 1, gehe alle fünf Bereiche einmal durch. Und bewerte auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit diesem Bereich. 1 heißt in diesem Fall, du bist gar nicht zufrieden. Also wirklich nada, es ist richtig schlimm und es könnte nicht schlimmer sein. 10 ist, du bist voll auf zufrieden. Raum, Job, alles in Ordnung. Du kannst nichts machen, um es besser zu tun. Das ist die 10. Und jetzt geh bitte alle fünf Bereiche durch und überlege dir, wie Zufrieden bist du damit? Wie zufrieden bist du mit deinen beruflichen Aufgaben? Wie zufrieden bist du mit deinen beruflichen Beziehungen? Wie zufrieden bist du mit der, einer Einstellung zum Job? Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung deiner Fähigkeiten im Job? Und wie zufrieden bist du mit deinem Wohlbefinden? Wie gesagt, ich erinnere noch mal, vielleicht drückst du auf den Pauseknopf, weil ich werde jetzt einfach weitermachen. Schritt 2? ist die nächste Seite von der Vorlage oder du musst dir nochmal einen Kreis malen. Du gehst alle Bereiche nochmal durch und fragst dich jetzt die Frage, wie zufrieden wärst du denn gerne? Also was wäre dein idealer Bewertungsbereich? Ja, wenn du jetzt fünf gesagt hast, würdest du dir wünschen, du wärst auf einer 8, auf einer 6, auf einer 10. Also was wäre dein momentanes Wunschbild? Und das gehst du auch einmal für alle fünf Bereiche durch und trägst ein, wo du gerne wärst. Alle Bereiche haben jetzt eine Bewertung, wo du bist und wo du gerne wärst. Schritt 3 ist, eine Reihenfolge festzulegen. Du siehst da jetzt, wo vielleicht sehr große Unterschiede sind zwischen dem, wo du bist und wo du gerne wärst und da, wo du vielleicht eigentlich ganz zufrieden bist. Und daraus und aus deinem Gefühl kannst du jetzt eine Reihenfolge ableiten. Also was ist für dich gerade in dem Moment der wichtigste Bereich? Ist es dein Wohlbefinden, weil sich dann auch alles andere verbessern wird? Sind es deine Aufgaben? Also versuch mal eine Liste anzulegen von 1 bis 5 und schreib auf, welcher Bereich gerade ganz oben steht und welcher eher weiter unten. Du hast jetzt deine fünf Jobcrafting Bereiche in eine Reihenfolge gebracht. Damit erstes Ziel erfüllt, Prioritäten sind komplett klar. Du weißt jetzt, worum du dich zuerst kümmerst. Und genau das ist Schritt 4. Du wählst dir einen Bereich aus. Es muss nicht unbedingt jetzt der sein, der du auf Prio 1 hast. Vielleicht hast du irgendwie ein anderes Gefühl. Ich will dir da nichts vorschreiben. Aber wähle dir bitte einen Bereich aus, mit dem du jetzt weitergehen willst. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben was den generellen Umgang mit dieser Methode angeht. Er kommt ja eigentlich aus einem größeren Kontext und behandelt das ganze Leben, also das heißt der ja Lebensrat. Und es geht hier darum, eine Balance zu schaffen. Ja, die Speichen sind quasi die fünf Bereiche von Jobcrafting, die fünf Säulen deines Berufslebens. Und wir möchten, dass die stabil sind. Wir möchten, dass sie halten. Wenn eine Speiche besonders, sagen wir mal, schwach ist und bricht, dann bricht das Rad und dann geht gar nichts mehr da, gar, gar nichts mehr voran. Und wir wollen das Rad nicht zerstören, wir sind nicht die Mutter der Drachen, auch wenn wir es vielleicht gern wären. Wir wollen das Rad nichts zerstören, wir wollen es gern in Balance und am Laufen halten. Also das nur noch mal zwischendrin, das ist das Ziel der ganzen Aktion, eine Balance zu schaffen. Und deswegen wählen wir uns jetzt einen Bereich aus, also du, ich habe das schon getan, du darfst dir jetzt einen Bereich auswählen und damit machen wir einen Schritt 5 weiter. Und hast du dir einen Bereich ausgewählt? Ein anderer Tipp, den ich dir noch geben möchte, wenn du vielleicht nicht gleich mit der Prior 1 loslegen willst, dann überleg dir, den Bereich zu nehmen, wo du das Gefühl hast, das hat, hat direkt den größten Einfluss auf dein Wohlbefinden. Das ist auch immer eine gute Motivation, weil du weißt, wenn du da was verbesserst, auch wenn es nur ein kleines Stück ist, dann wird es einen großen Einfluss auf dein Wohlbefinden haben. Dann such dir diesen Bereich aus. Was passiert jetzt? Du hast den Bereich... Und du überlegst dir, schau nochmal auf deine Skala, wo du da den Punkt gesetzt hast, ja, wenn du auf der 5 bist. Was musst du tun, um einen Schritt weiter zu kommen? Also was muss passieren, damit du von der 5 auf die 6 gehen kannst? Fällt dir was ein? Impulse, Ideen, halt es fest. Was muss passieren, damit du von der 5 auf die 6 oder von deiner Zahl auf die nächste Zahl gehen kannst? Wichtig ist dabei, dass das, was du dir vorstellst, was passieren muss, nicht völlig außerhalb deiner Kontrolle liegt. Ja, wenn es zum Beispiel um eine Beförderung geht, ja, ich würde gern befördert werden, dann weiß ich nicht, wie es ähm, in deiner Situation ist. Natürlich hat man da Einfluss drauf, aber bei mir war es früher so, dass es auch ein Stück weit vom Glück abhing. Ähm, deswegen wäre das vielleicht ein eher ungünstigeres ähm, Vorstellungsziel jetzt, gerade um sich vorzustellen, einen Schritt weiter zu kommen. Vielleicht wäre es dann eher, ich tue das, ich tue mein Bestes, um diese Beförderung verdient zu haben. So. Das kannst du beeinflussen, das liegt in deinem Wirkungskreis und da wirst du nicht enttäuscht, weil Hierarchiestrukturen oder so verhindern, dass du diesen einen Schritt gehen kannst. Also, was muss passieren, damit du einen Schritt weiter kommst? Wenn dir gar nichts einfällt, dann gibt es einen kleinen Trick. Stell dir mal vor, was passieren muss, damit du die Bewertung niedriger machst. Also, was muss denn passieren, damit du noch unzufriedener mit dieser Situation bist und dann drehe das Ganze um in das Gegenteil. Manchmal hilft das, sich die Situation noch schlimmer vorzustellen, um dann ähm, Ideen zu kriegen, wie es besser werden kann. So, das war Schritt 5. Was ähm, machen wir jetzt nächstes? Du hast jetzt so ein Gefühl dafür, was passieren müsste und das machen wir jetzt konkret. Deine Aufgabe ist jetzt, ein Ziel festzulegen. Ein konkretes Ziel, was du erreichen willst in diesem Bereich, den du ausgewählt hast, damit du... Eine Stufe weiter kommst. Zum Ziele setzen gibt es ja viele, viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Tipps, smart, mach es so, mach es so, bin ich kein Fan von. Ich lasse dir mal was da, was mir immer hilft, wenn ich meine Ziele formuliere. Du musst dich mit dem Ziel wohlfühlen, aber nicht zu wohl. Das heißt, es muss, wenn du dir vorstellst, dieses Ziel zu erreichen, dir ein Lächeln entlocken. Du musst dich darauf freuen, aber gleichzeitig muss es dich auch so ein bisschen bisschen nervös machen. Egal wie du dein Ziel formulierst, ob du smart machst oder irgendeine andere Methode nimmst, ist mir wurscht. Mir ist wichtig, dass du dich damit wohlfühlst und so eine angenehme Mischung aus Aufregung, Nervosität und Freude verspürst, wenn du dir vorstellst, dieses Ziel zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch! Du bist schon beim letzten Schritt angekommen. Ich bin wirklich gespannt, was bei dir jetzt rauskommt, denn Jetzt geht es daran, diese Next Action, von dem ich am Anfang gesprochen habe, zu finden und festzulegen. Das heißt, du legst fest 1, 2, 3 mindestens nächste konkrete Schritte, die du tun wirst, um dieses Ziel zu erreichen. Was meine ich damit? Ich mache es jetzt mal konkret. Vielleicht erinnerst du dich noch an Paul und Paula. Die Angestellten, die ich in meinem ersten Video benutzt habe, die werden uns noch mal begleiten. Ich nehme jetzt mal die paula hat sich vorgenommen den bereich wohlbefinden auf der arbeit und hat sich ähm, überlegt dass sie was muss passieren damit sie sich nur ein stückchen besser fühlt sie will gerne mehr pausen machen denn ihr passiert es oft dass sie einfach durcharbeitet die pausen streicht weil so viel zu tun ist noch ein kollege oder eine kollegin kommt und um hilfe fragt für sie wäre es einfach cool wenn sie mehr pausen macht so jetzt ist das ihr ziel ähm, mehr Pausen zu machen. Sie hat gesagt, noch, ach, das fühlt sich noch so unkonkret an, damit kann sie nichts anfangen, da kommt jetzt kein Lächeln auf. Ähm, sie hat gesagt, sie möchte einmal am Tag äh, frische Luft, während sie auf der Arbeit im Büro ist, möchte sie einmal am Tag irgendwie in Kontakt mit frischer Luft kommen. So, das ist ihr Ziel, dass sie zum Lächeln bringt, wo sie nicht ganz weiß, ob, es, ob sie es schafft, aber das fordert sie heraus und das ist ihr Ziel. So, ähm, was sind jetzt die ein, zwei, drei konkreten Schritte, die sie tun kann? Und das am besten in den nächsten 72 Stunden. Weil welche Projekte man in den nächsten 72 Stunden anfängt, die erledigt man auch. Wenn man in diese Stunden nichts gemacht hat, dann, dann wird man höchstwahrscheinlich auch nicht weiter damit machen. Also eine Sache. Versuche, dass es konkrete Handlungen sind, die du wirklich gleich machen kannst. Am besten wenn du den, dieses Video schaust, direkt, ich weiß nicht wann du es schaust, am Montag, am nächsten Arbeitstag oder halt jetzt gleich, wenn du das Video zu Ende machst, eine Aktion, die wirklich so kurz ist, dass du sie gleich machen kannst. Paula überlegt sich also drei konkrete Sachen, die sie jetzt gleich tun kann. Die erste Sache, sie will sich wenigstens für einen Tag, sie will den Mittwoch eine Pause, eine Spaziergehpause in den Kalender eintragen. So. Das macht sie, da steht dann für 10 Minuten ein Blocker drin, da wird sie rausgehen und einmal frische Luft schnappen. Das nächste, was sie auswählen könnte, ist, sie wird sich mit einer Kollegin, mit der sie sowieso immer gut unterhält, verabreden, einen Kaffee draußen zu holen. Damit hat sie es auch erreicht, gleich einmal in die frische Luft zu kommen. Und die dritte Sache, die sie sich überlegt, ist, dass sie einmal in der Woche nicht mit der Bahn, sondern mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren wird. Und auch da hat sie dann das mit der frischen Luft gleich abgehakt. Du siehst, worauf ich hinaus will, mach es wie Paula und setze dir ein bis drei konkrete nächste Sachen, die du machen kannst. Next Actions. Also komm ins Tun und wenn sie noch so klein erscheinen, es wird dich voranbringen. Und um dieser ganzen Sache noch so ein bisschen eine verpflichtende Wirkung mitzugeben, kannst du noch eine Sache machen. Und das ist mein Bonustipp für dich. Such dir doch jemanden auf der Arbeit oder im Freundeskreis, der das mit dir macht. Dem zeigst du dieses Video oder erklärst ihm, was du machst. Und dann ähm, seid ihr zu sagen, äh, Jobcrafting Buddies. Ja? Und erzählt euch, was eure 1 bis 3 Aktionen sind. Und macht die gemeinsam und motiviert euch und fragt mal nach, hast du es schon gemacht? Hat es geklappt? Warum hat es nicht geklappt? Also sucht jemanden, mit dem du dich darüber austauscht und versuch es nicht alleine. Gemeinsam klappt es besser. Ich bin jetzt mega gespannt, ob du diese Schritte durchgegangen bist, ob das was gebracht hat, was ich dir erzähle und ob du jetzt 1, zwei, drei konkrete Sachen mach machen kannst, um deine berufliche Situation, deinen Alltag zu verbessern. Wenn du jetzt so mega motiviert bist und eh schon da sitzt, dann würde ich dir empfehlen, wenn du die Energie noch hast und die Zeit, fang doch einfach nochmal bei Schritt 3 an und mach nochmal bis 7 durch äh, für den nächsten Bereich. Und dann hast du gleich noch mehr kleine Dinge, die du machen kannst, um deinen Alltag zu verbessern. Zu verbessern. Denn das ist mir wirklich wichtig, dass das, was ich dir hier erzähle und was du dir hier anschaust, das ist ja alles eine so Lebenszeit, dass es eine Wirkung bei dir entfaltet, dass, dass es wirklich dein Alltagsleben, also dein Alltagsleben im Beruf verbessert. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen was wir bis hierhin gemacht haben, was du erreicht hast, wenn du mitgemacht hast. Du hast eine Bestandsaufnahme gemacht, du hast einen Realitätsabgleich gemacht, du weißt jetzt, ob deine Situation wirklich so schlimm, besser oder schlimmer ist, als du es dir in deinem Kopf gedacht hast. Du hast deine größten Baustellen identifiziert, du hast eine klare Priorisierung, wo in deiner beruflichen Situation deine Baustellen sind und wo du anfangen wirst. Du weißt deinen Startpunkt, du hast deine Next Actions, Vielleicht sogar mehr als für einen Bereich, je nachdem, wie motiviert du warst. Und du hast eine Verbindlichkeit geschaffen, indem du dir noch ein Jobcrafting-Buddy gesucht hast. Ähm, was ich dir an dieser Stelle noch anbieten will, ist, schreib mir doch in die Kommentare, was deine eine Next-Action ist. Und ich verspreche dir, ich werde innerhalb von 72 Stunden nachhaken, ob du das auch getan hast. Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich sehr, wenn ich hier eine Wirkung für dich erzielen konnte. Und wenn du mehr solcher Übungen und mehr zum Thema Jobcrafting erfahren willst, dann abonniere gern meinen Kanal und lass mir einen Kommentar da. Sag mir, was du hiervon hältst. Ich weiß, es gibt noch Verbesserungspotenzial, lass es mich wissen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, stay ready to craft your job.